Sie alle besitzen höchstwahrscheinlich einen Handyvertrag und die eine oder andere Versicherung. Aber möglicherweise ziehen Sie bald um, weil Sie Ihre Traumwohnung in einem anderen Bezirk gefunden haben. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Umzug der Grund dafür sein kann, dass Sie ab sofort mehr für Ihre Versicherung bezahlen müssen oder eventuell keinen neuen Handyvertrag mehr abschließen dürfen und das, obwohl sich sonst in Ihrem Leben nichts verändert hat? Bisher haben wir einerseits gesehen, inwiefern unser Demokratieverständnis durch Social Media mitbestimmt wird, und andererseits, wie problembehaftet es sein kann, wenn Algorithmen Entscheidungen treffen. In diesem Video erwartet uns eine neue Perspektive auf Bewertungs- und Rankingsysteme, die uns alle, wenn vielleicht auch nicht gleichermaßen, immer wieder betreffen können. Ich darf Ihnen erneut ganz viel Freude. Am kritischen Denken wünschen. Ähm, wir wollten über Credit Ranking Systeme reden. Genau. Beziehungsweise eigentlich eher so, also es geht ja nicht nur um diesen ominösen, um dieses ominöse System in China. Genau. Sondern, äh, Social Credit, ja. Genau. Sondern auch ganz allgemein um so Sachen also, und so. Vielleicht eröffne ich ganz kurz mit jo. einem konkreten Fall, der bei mir am Schreibtisch liegt. Bitte wo eine Firma die Handyverträge hergibt, eine Kreditwürdigkeitsauskunft bei einer anderen Firma eingeholt hat über eine Person. Mhm. Okay? Und diese Person wurde aufgrund von ihrer Wohnadresse und ihrem, wie heißt das, Kreditschutzverband-Rating? KSV, irgendwas? Irgendwas, ja. Äh, wo sie einen tadellosen Score hat, so schlecht eingestuft, dass sie von dieser Firma keinen Handyvertrag bekommen. Hat. Nur wegen der Wohnadresse. Äh, nur wegen der Wohnadresse. Das Und jetzt gibt es viele Annahmen, die man treffen kann. Mhm. Weiß ich, ähm, sie wohnt in einer schlechten Gegend vielleicht. Sowas kennen wir. Ja. Ja? Da, da, da gab es einen Fall, wo ein, ein, äh, neu, ein, ein neues Gebiet erschlossen wurde in einer Gegend, die äh, eher. Äh, äh, wohnen mit niedrigem sozialen Standard bisher hatte mhm. und die Leute, die dort hingezogen sind, die haben einfach alle Schwierigkeiten gehabt, sich einen Kredit zu nehmen äh, bei der Bank, weil die Bank ähm, festgestellt hat, sie wohnen in so einer lausigen Gegend. Ne? Mhm. Ähm, und es kann aber auch sein, dass die viel mehr Daten haben über diese Frauen, und das nicht zugeben wollen. Das mhm. ist auch die Möglichkeit. Ne? Ähm, aber der entscheidende Punkt ist, dass ein System ein Rating ausrechnet, auf vollkommen unklarer Basis mhm. und dieses Rating dafür verwendet wird und entscheidet darüber, ob diese Frau in dem Fall äh, einen Telefonvertrag bekommt oder eben auch einen Kredit bekommt oder mhm. eben wie viel sie für die Versicherung bezahlen muss, die sie gerade abschließt und alles das. Ne? Genau. Und dadurch, dass das so ein System macht, ähm, hat man auch wenig Chance zu fragen, auf welcher Basis wurde das eigentlich entschieden, weil ähm, die wissen das selber nicht. Ja. Ähm Super Auflage für, schauen wir uns das doch spezifisch anhand vom AMS-Modell an. Also das ist ja ähm, jetzt 2017, 18 wirklich in Diskussion gekommen, ähm, dass das AMS einen Algorithmus entwickelt hat, der ähm, Arbeitssuchende in Kategorien einteilen soll. Und was da relativ äh, unüblich war, ist, dass man einen Teil von diesem Modell, also von diesem, von diesem statistischen Modell, was es de facto ist, tatsächlich veröffentlicht hat. Es hat ein bisschen Gedränge gebraucht und ein bisschen gut zureden quasi, aber es ist veröffentlicht worden. Und ähm, eben gerade kürzlich jetzt im November 2020 ist eine Publikation rauskommen, wo sich Leute es ganz genau angeschaut haben. Das werden wir verlinken, würde ich behaupten. Genau und da spielt genau die die Wohnadresse zum Beispiel auch ganz stark rein, weil nämlich von der Basis der Wohnadresse die Zuordnung passiert zur Regionalstelle vom Arbeitsmarktservice und diese Regionalstelle also quasi die Geschichte vom also die Erfolgsgeschichte von dieser Regionalstelle einen Einfluss drauf hat was in was für einer Kategorie I dann landen wird. Das ist genau dasselbe. ne? Genau das Du ziehst genau. wohin, weil du dir eine Wohnung dort leisten kannst und schon sinkt dein AMS-Score Genau, ja. Ab. Und ähm, das, das Krasse ist, wenn man sich das anschaut, was da, was da für, für Daten verwendet werden. Also die haben halt äh, verwendet, die historischen Daten von Leuten, die als Arbeitssuchend gemeldet waren in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Also Leute, die zum Arbeitsmarktservice gegangen sind gesagt haben, sie brauchen einen Job. Und dann hat man sich angeschaut, wie lange haben die gebraucht, um wieder einen Job zu kriegen. Und ähm, die Kategorisierung ist dann in drei Gruppen. Die Gruppe H, haben sie es jetzt genannt, ja. hoch, ähm, die innerhalb von sechs Monaten wieder einen Job finden. Und die Gruppe N, niedrig, ähm, die noch zwei Jahren noch keinen neuen Job gefunden haben. Und alles, was dazwischen liegt, ist die Gruppe M, mittleres Segment. Okay. Um, ursprünglich hat man von ABC geredet, das hat irgendwie so eine Hierarchisierung mit sich gebracht, das hat man nicht so cool gefunden, jetzt hat man halt hoch, mittel und niedrig genommen. Ähm, genau, und was man gemacht hat, ist sich alle möglichen demografischen Daten de facto anschauen und schauen, also da hat man Regis äh, statistische Analyse drüber laufen lassen, und schauen, welche demografischen Daten wie stark äh, auf, diesen, auf diesen Output hinlaufen, also eigentlich ein händisches Machine Learning, könnte man sagen. Ähm, und das sind dann so Sachen wie das Alter, das Geschlecht, die Regionalstelle, also die, die mhm, Wohngebiet de mhm. facto und, äh, und und die Staatsangehörigkeit mhm. und ob man eine Behinderung hat und wenn man eine Frau ist, ob man Kinder hat. Mhm. Bei Männern nicht. Mhm. und ähm, das ist total spannend, sich das anzuschauen eigentlich. und auf Basis dessen, was ja viel, viel davon sind Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, Ich werde einfach älter. Mhm. Es ist einfach eine Tatsache, dass ihr die, die österreichische Staatsbürgerschaft habt oder nicht. Und das zum Wechseln ist gerade in Österreich gar nicht mehr so einfach. Mhm. Und ich, ich, ich finde, da kommt jetzt ein Aspekt rein, den wir bis jetzt im Algorithmic Bias noch nicht angesprochen haben. Und das ist diese Kategorisierungsfehler. Ja, genau. Das, also, ähm, ein Beispiel, das ich da immer gern verwende, ist, es gibt in, in der Mustererkennung und auch im Machine Learning so Benchmark-Datensets. Die werden dazu verwendet, dass du dein System anlernen kannst, aber auch damit du zeigen kannst, wie dein System im Vergleich zu einem anderen, das dasselbe macht, abschneidet. Daher Benchmark, wo du dann sagst, ich erkenne 70 Prozent, der andere nur 65 Prozent. Darum ist mein Algorithmus besser. Mhm. Und wenn jetzt in diesen Benchmark-Datensets falsche Kategorien verwendet werden, zum Beispiel, Geschlecht, männlich oder weiblich und das war's und wir wissen, das ist zu wenig. Mhm. Oder ähm, wie es in einem seiner Bilder, also Gesichtsdatenset der Fall ist, ähm, äh, die Bezeichnung Rasse und dann weiß, schwarz, asiatisch und andere. Dann wird damit eigen, werden damit politische Werte transportiert. Genau. Weil eigentlich sagen sie mit dieser Geschlechtskategorisierung, wir sind der Meinung, es gibt nur männlich und weiblich mhm. und daher haben eure Algorithmen, wenn sie gegen unser test selbst gebenchmarkt wird, auch nur männlich und weiblich zu verwenden. Genau. Damit werden also wird ein Bias allein nicht einmal über die Daten selber, sondern nur über die Art, wie die Daten in Kategorien aufgeteilt mhm. werden, ähm, äh, äh, in, in Systeme eingebracht. Ne? Und einer der, wenn ich das noch schnell zu Ende bringe, mhm. einer der Fehler, den wir dadurch haben, ist, dass ähm, äh, Gesichtserkennung mit, für Männer weißer Gesichtsfarbe, wesentlich besser funktioniert, als für alle anderen Gesellschaftsgruppen. Ja. Das geht runter bis auf 60 Prozent, wenn du eine dunkelhäutige Frau bist, zum ja, Genau, ähm, die Kategorien bei diesem, bei diesem AMS-Modell sind insofern ganz spannend, ähm, weil die Alterskategorien zum Beispiel extrem grob sind. Ja? Mhm. Da hast du einfach äh, eine Altersgruppe, die zehn Jahre umfasst. Und ähm, es gibt natürlich nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wer am Rand liegt, da, da überlegen wir uns was oder da gibt es Überlappungen oder sowas oder das Rechnen immer irgendwie, äh, dass wir da irgendwie Abstufung machen. Ähm, sondern ob jemand 24 ist oder 25, macht einen riesen Unterschied, aber der Unterschied zwischen 25 und 35, also ich weiß die genauen Kategorien gerade nicht, aber aber 25 bis 35 ist das gleiche mhm. und dann 35 und 36 sind wieder... Ja, das ist eigentlich derselbe Fehler, wie, wie wir es schon als ähm, einen Grundfehler im Schulsystem kennen, wo davon ausgegangen wird, dass alle 14-Jährigen gleich schnell lernen ja. und dasselbe lernen können und alle 15-Jährigen auch und alle 16-Jährigen genau auch. Was ein, eines der Grundprobleme ist, mit mhm. dem wir dort kämpfen. Ne? Und das wird da einfach perpetuiert. Ja, voll. Ich würde ja sagen, dass, das, dass, dass, dass dieser Algorithmus sehr stark in etwas hineinfällt, was ich ähm, unzulässige Verallgemeinerung nenne, ne? oder mm. General, so General, Generalurteil zu fällen. Ja. Du wirst in eine Gruppe geworfen, nur weil du ähnliche Merkmale hast. Und das heißt überhaupt nicht, dass du so bist. Ne? Genau. Also die ähm, es hat jetzt so einen, einen, einen weil dieses, dieses, dieser Bericht ist unter mit oder äh, ist von der Arbeiterkammer finanziert worden und die haben jetzt eben auch einen, einen Kurzbeitrag irgendwo veröffentlicht. Und da erklären sie das dann anhand von einer ganz spezifischen Person auch. Die hat ein Informatikstudium, das ist eine Frau, die hat Drittstaatenangehörigkeit, äh, spricht exzellent Englisch, spricht gut Deutsch, ähm, hat an und für sich, wenn man sich das anschaut, in unserer Branche, ja, in der Informatik, extrem gute Chancen, hat nämlich auch schon äh, Verbindungen in die Branche und so weiter, kriegt aber die Einstufung ins Segment niedrig. Weil sie ist eine Frau, ein Drittstaatsangehörige, spricht nicht perfekt Deutsch und hat mehr als eine Matura. Und das ist dann negativ. Also, mehr als eine Matura zum Ort, hat eine negative Auswirkungen dem Modell. Ähm, was halt auch dann wieder sagt, wie spezifisch dieses Modell ist, mhm. ja. Weil halt, äh, genau solche Fälle, die quasi direkt von der Uni in einen Job kommen, solche, solche äh, Biografien landen gar nicht in diesen Daten und werden deswegen immer falsch beurteilt mm -hmm. werden. Jetzt, das, was ich am AMS-Algorithmus schätze, ist, dass er kein Machine Learning System ist. Das heißt, dass man eigentlich wissen könnte, genau. warum jemand in eine Kategorie eingestuft wird. Ja. Und es eigentlich, zwei Dinge wären möglich. Erstens, der Algorithmus könnte dir sagen, warum du in diese Kategorie fällst. Mhm. Und zweitens, du könntest dann hingehen, theoretisch und sagen, bitte, das stimmt nicht. Schaut mal einmal, ihr schätzt mich falsch ein, weil. Beides ist nicht möglich, weil ja. das AMS ähm, das nicht zulässt. Ja. Aber ich glaube, wenn man das machen würde, dann hätte ich viel weniger Probleme mit dem Einsatz des AMS-Algorithmus. Was, was ich auch total spannend finde, ist ja, äh, da sind wir dann wieder bei der Zielsetzung von den ganzen Dingen ja. die Daten sind total spannend. Oh, die Statistik, die im Endeffekt mhm. rauskommen ist, mhm. ist total spannend, weil sie zeigt, wie eigentlich die Personalabteilungen in Österreich mhm gegen Leute diskriminieren, die vom AMS oder beim AMS gemeldet sind und zu ihnen kommen mit einer Bewerbung. Mhm. Und das finde ich so gesehen, da könnte man eigentlich dran ansetzen und sagen, okay, offensichtlich müssen wir da irgendwas ändern. Wir müssen Anreize schaffen, dass die Personalabteilungen nicht mehr so diskriminieren. Oder wo sind eigentlich die zugrunde liegenden äh, Probleme, dass so diskriminiert wird? Mhm. Eben mhm. beispielsweise Betreuungspflichten schlagen nur bei Frauen negativ ja, zu Buche. Ja. Warum ist das so? Ne? Ist das so? Okay. Kann man sich anschauen, Frauen müssen eher die, die Betreuungspflichten haben übernehmen. Wir, haben wir im Lockdown jetzt auch erlebt. Ne? Ganz ja. genau, ja. Das, der, kurzer Ausflug: da gibt es viele, viele Studien dazu, die diese Diskriminierung bei der Jobsuche ähm, zeigen, wie, bei sich denselben Lebenslauf mit einem in den USA weißes Gesicht, schwarzes Gesicht. Oder geschickt, und ganz klar, wer den Job kriegt. Oder so konnotierter, konnotierter Name, genau. Oder Mann oder Frau auch. Ja. Gerade in der, in der, in unserer Branche, in der Informatik, wo einfach überdurchschnittlich die Männer genommen werden, bei gleicher Beschreibung, so Qualifikationen, ja. Ich es so lustig gefunden, dieses, diese, diese, also an die Öffentlichkeit kommen, dass dieses Modell gibt. Hm. Äh, ist es irgendwie einen Monat oder zwei, nachdem Amazon gesagt hat, sie haben das ausprobiert, sie haben festgestellt, das war nichts sinnvolles, <lacht> sie lassen es lieber. <lacht> also Amazon, die machen viele Dinge oh, mit vielen oh, Daten, oh, Gott, die Gott. sollten eigentlich ja, wissen. Ja, ja. Aber da haben die doch genauso ein System am Laufen, oder? Dass die, die Leistung der... Der Einpackarbeit. Ja, aber das, das Bewerbungssystem, ja, ja, ja. genau. also das, das, Vorsort, das automatische Vorsortieren von den Bewerbungen, haben sie wieder abgedreht, ja, ja. weil sie eben ja. gemerkt haben, dass das kleinste Detail, das einen Hinweis darauf gibt, dass die Bewerbung von einer Frau kommt, negative Auswirkungen hat. Aha. Und wenn es war äh, Captain of the Chess, of, of the chess Team <lacht> an einem, ja. an einem ähm, historisch, also, also an einem Frauencollege zum Beispiel, okay. das hat schon direkt wieder. Pflup, Dabei. Aussortiert. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, genau. Jetzt zeige ich noch einen Satz zu Amazon, mhm. diese, diese Story mit dem äh, Bewertungssystem äh, der, der Einpack Arbeiterinnen und Arbeiter hat ja die Leute sogar kündigen können von selber, ohne Person Boah, Intervention. Ja? Also wenn deine Leistung in, in verschiedenen Parametern, die dort gemessen wurde, aus welchem Grund auch immer und da ist wieder die Frage, na, was sind das für Gründe, mhm. äh, unter einen gewissen Wertfeld wurdest du einfach hinausgeworfen. Ne? Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde, vielleicht kann man nachher noch darüber reden, dass nämlich Systeme Entscheidungen über Menschen treffen. Ja. Ja. Und jetzt schließe ich aber noch diese AMS-Algorithmus-Geschichte ab für, für mich, ähm, weil ich noch einmal sage, wenn der AMS, wenn, wenn der Kontext in das eingesetzt wird, ein anderer wäre, dann fände ich das eigentlich gar nicht so uninteressant, dass man aus den statistischen Daten einmal sagt, wahrscheinlich ist das jemand, der, der oder die in diese Gruppe gehört, ähm, den Leuten dann mitteilt, warum sie in diese Gruppe gekommen sind, ja, weil das lässt sich ja in dem Fall auflisten Ganz und dann sagt, was sagt sie dazu? Ja. Ja? Und dadurch kommt man auf ein System, das eine neue Form der ähm, Auseinandersetzung mit diesen Situationen und den Biografien erzeugt, wo die Leute auch selber sehen, aha, also ich kriege deswegen keinen Job, weil ich vielleicht muss ich einen Deutschkurs machen, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber viele Sachen, die da drinnen stehen, kann ja nicht einmal ändern. Kann ja? nicht einmal ändern, genau. Also das ist halt so dieses, und, und da dann halt oh die diese Einstufung und und das ist was was dann der, der Vorstand vom vom AMS immer so gern gesagt hat es ist nur eine zweite Meinung ja, ja, ja aber, aber de facto wenn man sich anschaut was die Zielsetzungen waren vor dem vor dem vor dem ganzen Projekt waren einerseits die die Steigerung der Effektivität von den Schulungsmaßnahmen aber auch die Erhöhung der Effizienz vom Personal und Ressourceneinsatz ja, das ja, heißt ja. du sollst weniger Zeit damit zubringen eine Klientin zu beraten aber gleichzeitig sollst du die das ganze Hintergrundwissen haben, zu verstehen, warum der Algorithmus das so einschätzt und sollst dann auch noch, wenn du der Meinung bist, dass die Einschätzung falsch ist, die Einschätzung ändern und eine Begründung dafür verfassen, warum die Einschätzung falsch ist. Fa ja, du musst eine Begründung verfassen. Du musst begründen, warum du das, äh, das geändert hast naja, naja. und das Ganze innerhalb von zehn Minuten. Literally zehn Minuten. Die, die, die, <lacht> um das jetzt, weil wir, sind, wir reden schon sehr lang, um das zum, ganz zum Abschluss zu bringen, an den Anfang zurückzugehen zu diesem Fall, wo diese Frau keinen Handyvertrag bekommen hat. Mhm. Dahinter steckt wahrscheinlich ein Machine Learning System. Ja. Und wenn das ein Machine Learning System ist und nicht so eine statistische Regression wie beim AMS, dann wissen wir gar nicht, warum das System zu dieser ja. Einschätzung kommt. Und dann ist diese Möglichkeit zu sagen, wir machen das jetzt transparent und geben den Leuten eine Chance Stellung zu nehmen, die gibt es dann gar nicht mehr. Machine Learning Systeme, so wie sie heute sind, können nicht erklären, wie sie zu einer Entscheidung kommen und das schafft ein Problem, über das wir vielleicht nachher noch reden können, nämlich Entscheidungen über Menschen zu treffen. Ja, voll. Mach Danke. Mal.